Willkommen bei der Eidgenössischen Volksinitiative für eine grundlegende Umgestaltung des Wirtschaftssystems zu einer gemeinschaftlichen Kontingentwirtschaft. In diesem Video zeigen wir anhand der menschlichen Strukturen, was die gemeinschaftliche Kontingentwirtschaft grundsätzlich erreichen möchte. Wir Menschen haben in unserer Welt Strukturen aufgebaut, welche einzelnen Personen oder Gruppen ermöglichen, die Leistung und den Gehorsam der Menschen auszunutzen und dadurch die Errungenschaften der Menschen und den Reichtum der Natur für sich zu beanspruchen. Dies bezeichnen wir als Ausbeutung. Ausbeutung der Menschen, weil die ärmeren Menschen mehr schaffen müssen, als sie zurückgehalten. Ausbeutung der Natur, weil die Natur stärker belastet wird, als sie sich regenerieren kann und die Natur dabei nur als Ware gilt. Um diese Ausbeutung zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten, entstehen Rechtfertigungen, wieso einzelne Personen oder Gruppen das Recht haben, Reichtum für sich abzuschöpfen. Dafür wurde unter anderem der Glaube, Autorität, Besitz und Gewalt benutzt. Durch das Ziel der Bereicherung auf welchem diese Rechtfertigungen entstehen, wurden immer wieder Strukturen aufgebaut und Strukturen am Leben erhalten, welche zu Kriegen schwerer Zerstörung unserer Umwelt und enormen Ungleichheiten geführt hat. Damit diese Rechtfertigungen zu Reichtum führen, braucht es eine Wirtschaft, als das Einwirken auf unsere Umwelt. An diesem Punkt setzt die Initiative an. Wir sehen insgesamt keine stichhaltige Begründung und Rechtfertigung, wieso einzelne Personen oder Gruppen mehr Recht als andere erhalten sollen, die Umwelt, die Leistungen und die Errungenschaften der Gesellschaft für sich zu beanspruchen. Zudem braucht es für eine gesunde Demokratie und Entfaltung des einzelnen Menschen eine gleichmäßige Ressourcenverteilung. Denn nur dann haben alle die gleiche Möglichkeit, sich in gesellschaftliche Prozesse einzubinden. Die Initiative fordert eine Umgestaltung der Wirtschaft, welche den Reichtum der Menschheit erst ermöglicht. Neu soll berechnet werden, wie viele Ressourcen wir in würdevoller Nachhaltigkeit verbrauchen können und jede Person das gleiche Recht erhalten, gleich viel von diesen Ressourcen zu verbrauchen. Zudem soll jeweils die Bevölkerung innerhalb des berechneten Rahmens, frei über ihre Umgebung und die Wirtschaft ihrer Region bestimmen können. So können wir irgendwann weltweit in einem für unsere Erde erträglichen Rahmen die Errungenschaften der Menschheit und den Reichtum der Erde gemeinsam voranbringen und allen zugutekommen lassen, und zwar mit einer möglichst großen Selbstbestimmung und Freiheit der einzelnen Regionen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung und freuen uns über Rückmeldungen und Diskussionen.